Dieser Begriff das gute Leben wird aktuell taucht immer wieder auf, auch im Kontext als Lösung für aktuelle Krisen. wer sagt aber eigentlich, was das gute Leben ist? Ähm, also es geht um die Frage, äh, es geht um was Wohlstand ist und äh, das heißt, die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft sich bisher entwickelt hat, die westliche Gesellschaft, ist nicht zufällig, sondern es geht um Modelle. Und in der westlichen Gesellschaft ist der Glaube, dass das ochste Stadium der, Oxt, der Entwicklung das Stadium des Massenkonsums ist. Wirtschaftswachstum ist in unserer Gesellschaft das oberste Stadtziel. Alles wird diesem Stadtziel unterordnet und wir haben mit einer Form der Monokultur zu tun. Das heißt, wie sich Städte entwickeln, wie sich Gesellschaften entwickeln, sieht weltweit relativ ähnlich aus. Das heißt, das festige Modell ist im Rahmen der neoliberalen Globalisierung zu einer universelle Monokultur geworden und, gutes und das gute Leben ist ein Dachbegriff für Alternativen zu dieser Monokultur. Und ich glaube, wir brauchen nicht eine bessere Monokultur des Vorstands, sondern ich glaube, dass Vielfalt, also ein, ein wichtiges Merkmal von gutem Leben, ist Vielfalt statt Monokultur. Und es gibt verschiedene Traditionen in diesen Debatten. Eine Tradition ist in Westem selbst, das heißt, schon äh, Platon und Aristoteles haben sich mit der Frage beschäftigt, was das gute Leben ist. Äh, Aristoteles sagte zum Beispiel, dass äh, Menschen glücklicher sind, wenn sie äh, unabhängiger, sich unabhängiger machen von der Materialität und zum Beispiel mehr Zeit für äh, Abend und um Freundschaften zu pflegen. Ähm, also... Was ist ein gutes Leben? Es gibt eine philosophische Tradition, die sich mit dieser Frage beschäftigt hat. Andererseits ist das gute Leben auch die Art und Weise, wie indigene Völker, zum Beispiel in, in Tropenwald, seit Jahrhunderten leben. Und In Lateinamerika, in Tropenwald, ist das gute leben, richtet sich das gute Leben zum Beispiel mehr am Gleichgewicht, Anstelle des Wirtschaftswachstums, Gleichgewicht mit der Natur. Spiritualität spielt eine wichtige Rolle. Man gestattet die Beziehung nicht nach dem Prinzip des Wettbewerbs, sondern der Solidarität und Zusammenhalt. Also sind verschiedene Werteinstellungen. Und das heißt, so das gute Leben ist auch eine Orientierung zum Beispiel an der inneren Natur und nicht nur an der äußeren natur das hat mit dem anderen zu tun wie wir mit der inneren natur umgehen ist wie wir mit der äußeren natur umgehen und, äh, und es geht auch um die frage was können wir von anderen kulturen lernen bisher haben wir unsere eigene lebensweise äh, anderen völkern aufgezwungen von der Ko missionierung über die kolonisierung modernisierung bis zur globalisierung und äh, beim, das gute leben ist eine debatte wo die Lernperspektive sich trennen kann, was kann der Norden vom Süden lernen? Und warum sind die Fragen danach? Warum ist das so aktuell? Warum taucht der Begriff in letzter Zeit so oft auf? Ja, äh, es gibt verschiedene Gründe. Äh, Erstmal äh, glaube ich, ist eine Erkenntnis der, der Psychologie, dass äh, äh, Menschen sich eher für, äh, von Perspektiven überzeugen lassen, die positiv sind, die sich gut anfühlen. Und äh, das heißt so, wenn wir Nachhaltigkeit mit katastrophischen Katastrophenszenarien verbinden oder mit Verzicht, öffnen äh, sich die Köpfe für diese, für diese Leitidee nicht so sehr wie in dem Moment, wo wir Nachhaltigkeit positiv ausdrucken. Das heißt, bei dem guten Leben geht es nicht um Verzicht, sondern es geht um die Emanzipierung der inneren Natur, unsere Sehnsüchte, unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche. Es ist eine positive Definition von Nachhaltigkeit und keine negative. Wofür steht das und nicht wogegen? Vielleicht ist das ein Grund, zum Beispiel. Weil sonst denkt man, Nachhaltigkeit ist eine zusätzliche Form von Fremdbestimmung, was haben wir davon, wenn wir sowieso in der Modernisierung, Globalisierung immer nur Fremdbestimmung erlebt haben? Und ich glaube, dass, es, dass ein wichtiges Prinzip vom guten Leben ist, kein gutes Leben kann fremdbestimmt sein. Also wie kann Nachhaltigkeit als Form der Selbstbestimmung, der Emanzipation aussehen? Ich glaube, für Nachhaltigkeit, für die Transformation brauchen wir eine stärkere Demokratie und keine Doku diktatur also Vorstellungen von gutem Leben können ja individuell sehr unterschiedlich sein. Ja. Jetzt im Angesicht der Klimakrise, welche sind da noch verhandelbar und welche nicht? Also ich glaube, äh, ja, äh, was das gute Leben ist, ist immer etwas, was äh, verhandelt werden will. Äh, und deswegen habe ich gesagt, äh, äh, wir brauchen eine stärkere Demokratie und Demokratie ist die Frage, wie wir in der Vielfalt friedlich zusammenleben können. Und Keine Demokratie kann ohne Gleichberechtigung gut funktionieren. Das ist eine wichtige Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie, dass die Interessen, die Individualitäten sich als gleichberechtigt behandeln. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir diese Gleichberechtigung in der Gesellschaft nicht haben. Das heißt, wir haben in Deutschland eine Autoindustrie, die eine sehr starke Lobby hat. Und diese mächtigen Institutionen bestimmen unsere Lebensweise sehr stark. Nicht nur, indem sie die politischen Entscheidungsprozesse stark beeinflussen, sondern auch unsere Kultur. Das heißt, die Art und Weise, wie Menschen gebildet werden, wie Kinder erzogen werden und so weiter. Also die Kinder werden mit dieser Kultur schon äh, im Kindergarten, ja, das Auto ist ein selbstverständliches Spielzeug. Und schon da lernen die Menschen, dass bestimmte Dinge ganz normal und selbstverständlich zum Leben, zum Leben dazugehören. Das heißt, äh, äh, es gibt zwei Wege für die Transformation. Ein Weg ist Konflikt. Das heißt, äh, wir wollen keine Autos mehr auf, die, auf den Straßen haben. Und andererseits gibt es Menschen, die denken, das Auto ist unverzichtbar. Es gibt eine Autoindustrie und so, also diese Kräfte können in Konflikt treten miteinander, und es gibt eine Eskalation. Die andere Möglichkeit ist, dass wir einen Kulturwandel fördern, wo vielleicht äh, Dinge hinterfragt werden, das Auto gehört nicht ganz normal zum Leben dazu, sondern es gibt Alternativen, also dass man auch diese ideologischen Mechanismen in der Erziehung, durch Werbung, äh, das Spielen und so weiter, hinterfragt werden und äh, das Spektrum der, der Optionen, der Praktiken erweitert wird und das schon vom Kind auf in alle Bildungsinstitutionen. Also wenn wir das hinterfragen, geht es auch um die Frage, für welche Lebensstile wird in den Medien geworben. Nicht nur durch Werbung, sondern auch in der ganzen in der äh, äh, kulturellen Produktion, Filme und so weiter. Also alle diese Dinge müssen hinterfragt werden, weil da wird eine bestimmte Lebensweise, die die imperialistische Lebensweise implantiert. Also äh, wir müssen diese äh, Kolonisierung der Imagination in Frage stellen. Also, das ist der kulturelle Weg. Kultur versus Konflikt. Ja, und der andere Weg ist, sind demokratische Prozesse, wo aber sehr wichtig ist, ist eine Augenhöhe zwischen den Interessen. Weil sonst gibt es keine Demokratie, wenn eine mehr Markt hat als die anderen. Äh, und meine Meinung ist, äh, dass wir vielleicht äh, Politik nicht nur auf Bundesebene betreiben sollen, weil da äh, haben wir mit, Macht, äh, mit äh, Machtmechanismen zu tun, die kaum veränderbar sind, sondern warum beginnen wir nicht in den Quartieren mit der Transformation, indem äh, wir äh, die Stadt zum Gemeingut machen. Und Gemeingüter werden äh, nachhaltig bewirtschaften, wenn die Nutzer, in eine Kooperation miteinander treten. Das heißt, wenn die Bewohner sich als Nachbar in eine Straße treffen und gemeinsam diskutieren, welche Verkehrspolitik wollen wir auf unserer Straße, welche Energieformen wollen wir nutzen, was wollen wir für das Klima machen, wie wollen wir zusammenleben. Und sie erleben sich nicht wie der Autofahrer und der Radfahrer, äh, wie das Kind äh, das, Spielen, äh, das, das Spielen möchte auf der Straße und etwa, sondern als Nachbarn, wir leben alle in einer Wohngemeinschaft und haben verschiedene Vorstellungen, wie man in dieser Wohngemeinschaft leben kann. Äh, was passiert dann in einer Wohngemeinschaft? Man setzt sich gemeinsam an einen Tisch, und man versucht Regeln zu finden für das Zusammenleben. So, und ich glaube, dass wir müssen mit den demokratischen Prozessen da beginnen, wo die Menschen sich als gleich erleben äh, und äh, die Demokratie auch die Möglichkeit hat, äh, performativ zu wirken, indem man das Quartier selbst stärker mitgestaltet, nach eigenen Vorstellungen. Äh, das ist so meine Vorstellung. Und wenn wir das in mehreren Quartieren haben, in mehrere Gemeinden haben, dass sich eine föderalistische Bewegung bildet, der dann die Rahmenbedingungen auf übergeordneten Ebenen ändert. Äh, mit einer anderen Macht. Ja, die Macht der Vielfalt gegenüber die Macht zum Beispiel der Lobbys. Was müsste sich dann am bestehenden System ändern? Weil das Prinzip der Subsidiarität, das von ja. unten nach oben, das gibt es ja bereits. Woran, woran fehlt es im Moment noch? Also in der Schweiz wird dieses Prinzip sicher konsequenter umgesetzt als in Deutschland. Ähm, Subsidiarität bedeutet, dass in einer Hierarchie der Institutionen keine übergeordnete Ebene Befugnisse, Kompetenzen bekommen sollte, die die untergeordneten Ebenen genauso gut ausführen können oder noch besser. Ähm, das, also in Deutschland haben wir also die übergeordnete Ebene, Bundestag, Regierung, haben sehr viel Macht. Und je näher die Institutionen an den Bürger sind, desto weniger Macht haben sie. Obwohl oft die Bürger in den Quartier am besten wissen, was für ihr Quartier gut ist und was, was zum Gemeinwohl dient und was nicht. Das ist, sie haben eine Expertise aus dem Alltag, das oben nicht berücksichtigt wird. Und je höher die Entscheidung getroffen wird, desto mehr wird sie zu einem Patentrezept, das allen vorgegeben werden, obwohl schon die Quartieren und die Menschen sich sehr stark unterscheiden in ihren Interessen. Und diese Vielfalt wird nicht berücksichtigt. Das heißt, meine Meinung ist, dass wir starke Quartiersräte brauchen, also Institutionen, die möglichst nah an den Bürger sind, die Ortsteile. In, in der Schweiz sind die stärkste Institution und nicht die schwächste. In Deutschland fehlt diese Hierarchieebene, ebene politische Ebene, weil wir haben erst die Bezirke. Also wenn ich an Bezirk, Bezirk Berlin-Mitte denke, sind 300.000 Menschen, die in diesem Bezirk sind. Es ist eine Großstadt und darunter gibt es nichts wo Bürger gemeinsam gemeinsame Interesse formalisieren können. Was dafür gebaut werden oder nicht? Wollen wir den Investor XY haben oder nicht? Ja, diese gemeinsamen Interessen werden nicht berücksichtigt. Und ich glaube, darunter brauchen wir starke Quartiersräte oder Bürgerräte, wo verschiedene Menschen aus einem Quartier ihre Gemeinsamkeiten formalisieren können und sie politisch wirken lassen können was Verkehrspolitik angeht, was Wohnpolitik angeht, und so weiter. Was wir natürlich brauchen, sind dann auch Mechanismen der Umverteilung der Ressourcen, weil wir in den letzten Jahrzehnten auch eine soziale Entmischung in den Quartieren erlebt haben. Das heißt, die reicheren Leute sind immer mehr unter sich, die ärmeren Menschen sind immer mehr unter sich, und wenn wir aus dieser Perspektive definieren, was das gute Leben ist, dann kommen wir zu dem Ergebnis, dass die Privilegierten das gute Leben ganz anders definieren, als die Ärmeren und jeder unter sich bleibt. Und das Problem ist, es gibt kein gutes Leben auf Kosten anderer. Das heißt, wenn wir über Nachhaltigkeit und Entwicklung reden, reden wir nicht nur über Eingriffe in das Leben der ärmeren Menschen, sondern wir müssen auch die Privilegien in Frage stellen. Und äh, Quartiersräte bedeutet für mich nicht, dass eine Nachbarschaft sich selbst allein vertritt, weil dann fehlt die Brücke zu globaler Verantwortung. Auf festen Kosten leben wir gerade. Sondern ich glaube, es ist sehr wichtig, dass die Quartiersräte dann zu Hälfte aus den Nachbarschaften selbst besetzt werden und zu Hälfte aus Kompetenzen, aus einem Wissen von außen. Zum Beispiel aus den sozialen Bewegungen, was Umwelt angeht, was globale Verantwortung angeht, was Kultur angeht und so weiter. Also es geht nicht um eine Reproduktion der inneren Verhältnisse, sondern dieser Austausch mit dem Außen ist auch sehr wichtig und muss auch in diesen Institutionen vertreten sein. Ich glaube, was im Moment fehlt, ist ein Wunsch der Oberinstitution auf Privilegien und Macht zu verzichten und die Macht neu zu verteilen, von oben nach unten. Und wenn das nicht passiert, müssen wir einfach einen Druck unten schaffen, sodass auch diese Rahmenbedingungen verändert werden. Wenn ich jetzt die Fridays for Future Bewegung wäre, ich glaube, dass wir nicht wirklich weiterkommen, ohne Konflikt und Eskalation, wenn wir einfach nur unsere Forderungen auf den Klimaschutz fokussieren, sondern ich fände, wir brauchen einen Zwischenschritt und dieser Zwischenschritt wäre für mich, unkonventionelle Allianzen zu bilden, auch mit anderen Bereichen, um die Möglichkeit der direkten Demokratie in Deutschland zu stärken, was auch zum Beispiel die Möglichkeit betrifft, Volksentscheide durchzuführen dann geht es nicht mehr um die Freiheit des Klima und die Politik kann denken, das ist sozusagen die Lobby für das Klima, aber da haben wir auch die Lobby für das Auto und wir müssen vermitteln, sondern es geht um die Freiheit der Demokratie und ich glaube, da sind die Gruppen, die diese Frage unterstützen wollen, viel größer, viel mehr als nur das Klima. Also das wäre für mich der nötige Zwischenschritt. Partizipation die du ja stärken möchtest, ist einfach sehr, auch sehr anspruchsvoll. Du bist ja auch Initiator des Tages guten Lebens. Ja. Kannst du erzählen von deinen Erfahrungen dort mit Menschen, mit Partizipation in solchen komplexen Prozessen? Ja, also ich habe bisher in Großstädten die Transformation versucht. Und... Also man darf eine Transformation nicht so gestalten wie die Modernisierung. Das heißt, ich weiß es besser, wie die Menschen zu leben haben. Und dann gehe ich in die Quartier und ich stelle mich sozusagen auf dem Podium und ich versuche, die anderen zu belehren. Also bisher habt ihr gelernt, Wirtschaftswachstum ist wichtig und jetzt erzähle ich euch etwas anderes. Und vorher solltet ihr euch da unterordnen und jetzt meine Botschaft unterordnen. Ich glaube dass man erstmal äh, da, die Transformation muss dort beginnen, wo die Menschen sind, mit ihren eigenen Bedürfnissen. Äh, und ich habe in Berlin die Erfahrung zum Beispiel gemacht, dass äh, wenn ich äh, von lebenswerten Quartieren spreche oder von Aufwertung von öffentlichen Räumen, dass viele Menschen ein rotes Gesicht bekommen, weil sie darunter verstehen, okay, dann gehen die Mieten nach oben und das gute Leben bedeutet für mich, ich werde hier ausgegrenzt und verliere meine Wohnung. Da kommen die grünen Akademiker, die andere, eine andere Prioritätsliste haben als ich und wollen mir erzählen, was, was das gute Leben ist und dann ist das gute Leben für mich höhere Mieten. Ähm, so, wie nehmen wir diese Menschen mit ihren eigenen Interessen und Bedürfnissen auch in die Transformation mit? Ja, äh, wir stellen uns die Frage, welche Klimapolitik braucht äh, die Transformation, aber was ist mit der Wohnpolitik? Also, wir, wir müssen ganzheitliche Konzepte entwickeln mit den Menschen selbst äh, und nicht unsere Perspektive über die anderen setzen. Äh, und das ist etwas, was die Modernisierung nicht gemacht hat: die Menschen selbst einbeziehen in die Transformation, partizipativ. Entwicklung, den Menschen menschengerecht sein, wenn wir die Menschen nicht einbeziehen, sondern uns über die Menschen stellen. Eine andere Erfahrung, die ich gemacht habe, ich habe gedacht, wenn man nach Berlin kommt mit der Transformation und so eine Idee, ist das ihr am leichtesten. Wahr ist, dass gerade in Großstädten Menschen belasteter sind durch den Informationsfluss, durch die Vielfalt der Möglichkeiten ja, und äh, sie haben dann keine große Bereitschaft sich an der neue Idee zu binden, sondern äh, heute passiert das, morgen passiert das und ich habe keine Zeit. Äh, es ist immer so ein Konsumieren von Ideen. aber Menschen richtig zu aktivieren für etwas Neues äh, braucht es gerade in der Großstadt so mehr Einsatz. Obwohl die Leute die Idee gut finden, bedeutet nicht, dass sie die Ressourcen dann auch dafür zur Verfügung stellen können. Und was entscheidend dabei ist, ist das persönliche Gespräch und nicht so eine Nachricht über die Mailingliste, sondern nach zwei Jahren Trans so Arbeit für die Transformation, was sehr viele Prozesse ausgelöst hat, war, ich setze mich mit den Menschen auch mal unter vier Augen, viermal zusammen. Ja, erstmal muss Vertrauen entstehen, dann fühlen sich die Menschen auch wertgeschätzt und nicht einfach als Individuum in eine Masse. Und diese Wertschätzung, er spricht mit mir, wir wollen uns persönlich kennenlernen, ist sehr wichtig, um Menschen dann zu aktivieren. Und ihnen auch das Gefühl zu geben, sie müssen nicht etwas unterstützen, sondern es geht um Mitgestaltung. Prozesse sind zwei verschiedene Dinge, was ich in der Transformation mache. Ich öffne Räume für das Neue und ich versuche, Brücken zwischen den verschiedenen Milieus aufzubauen. Was noch eine Erfahrung ist: Städte in Städten lebt eine Vielfalt, oft räumlich sehr nah aneinander. Aber das bedeutet nicht, dass die Vielfalt miteinander so also die Menschen in der Vielfalt miteinander kommunizieren. Manchmal ist es nur eine Wand dazwischen, aber es ist sehr schwierig, diese, diese unsichtbare Mauer zwischen den Milieus abzubauen. Das heißt, zu den Treffen kommen immer sehr viele Akademiker, weiße Menschen, was ist mit den anderen, wie kriegt man sie an den Tisch. Und was wir gemacht haben ist, wir haben nie verlangt, dass die Menschen zu unseren Orten kommen. Wir treffen uns gerne in der Universität oder im NGO-Zentrum und so. Wir versuchen, die Treffen für solche Prozesse immer dort zu veranstalten, rotierend, dort in den Räumen, wo sich die Milieus selbst treffen. In der Moschee, in der evangelischen Kirche. Also man muss sich auch selbst bewegen und zu den Menschen gehen und nicht erwarten, dass sie zu einem kommen. Und jedes Quartier hat eine Art. sie muss immer berücksichtigt werden. Was in Köln funktioniert, funktioniert nicht unbedingt in Berlin, sondern man muss immer diese Eigenart berücksichtigen. So sind einige Lehren aus meiner Erfahrung. Du sprachst eben die Herausforderung an so Repräsentativität sicherzustellen. Ja. Was sind da so Ideen, wie man das erreichen kann? Also Repräsentativität bedeutet, dass der Bürger nicht zum Objekt oder Konsument von Politik wird oder betrachtet wird, sondern zu einem Subjekt der Politik gemacht wird. Wenn Kommunen Partizipation sozusagen vorschreiben, dann geht es normalerweise um die Information der Bürger äh, und nicht um die Möglichkeit, dass die Bürger Politik mitgestalten äh, dürfen. Das heißt, Partizipation ist nicht gleich Partizipation, sondern wir haben schwache Formen von Partizipation, äh, also Partizipation als Form der äh, Konsultieren der Bürger oder Informieren der Bürger bis zu starken Formen von Partizipation, wo der Bürger mitgestalten kann wo es um Selbstermächtigung der Bürger geht, wo sie sich selbst die Stadt machen. Und für die Transformation brauchen wir Bürgerpartizipation als Möglichkeit der Mitgestaltung. Ich war auch in Parteien in meinem Leben und da geht es um eine Form von Politik, wo das Delegieren sehr wichtig ist und sich dann in bestimmten Kreisen politische Blasen bilden mit einer Eigenlogik. Und ich hatte das Gefühl, mit dieser Form von Politik kommen wir in der Transformation nicht weiter. Ich weiß nicht, was die Alternativen genau sind, aber ich hatte das Gefühl, wir brauchen alternative Räume der Politik, wo Demokratie auch weiterentwickeln werden kann, weil die Eigenlogik der dominante Form von, von Politik so stark ist, dass man da, wenn man Mitglied in einer Partei wird, nicht wirklich weiterkommt, wenn man die Gesellschaft wirklich ändern kann. Sondern die Leute landen irgendwo immer in Mechanismen, wo sie viel Zeit brauchen im Bundestag, um diese Bürokratie sich anzupassen. Und wo man dann, dann letztendlich so mit Lobbyisten zu tun hat und sie sich durchsetzen und so weiter. Also wie können wir diese Blase... Durchbrechen. Ich glaube, wir brauchen erstmal Reallabore, wo neue Formen, wo Politik anders erlebt werden kann. Reallabore, die nicht nur virtuell sind, sondern mit konkreten Räumen verbunden sind. Wie wäre es, wenn in jeder Straße eine kleine, selbstverwarte Agora wäre. Und ich habe die Erfahrung gemacht in den Quartieren, dass die Leute auch verlernt haben, wie man verschiedene Interessen in einer Straße verhandelt. Viele haben auch nicht die Geduld für die langen Diskussionen. Ähm, manchmal ist das Wort auch kein inklusives Instrument, weil viel Politik findet über das Wort statt. Wie wäre es, wenn wir die Formate auch ein bisschen ändern? Äh, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass äh, auch Brückenbauer, Grenzgänger, Moderatoren in solchen Prozessen sehr wichtig sind. Auf jeden Fall, dass die Menschen sehr viel verlernt haben im Vergleich zu den 70er Jahren. So, ich kenne auch meine Eltern, ihre politische Kultur. Die Leute sind individualistischer geworden, ungeduldiger geworden. Also wie kann man zusammenleben und Interessen verhandeln? Wir brauchen auch Schulungen in den Quartieren. Und der Tag des guten Lebens ist auch eine Art Schulung für stärkere Formen der Demokratie. Und Demokratie funktioniert besser, wenn Vertrauen zwischen den Akteuren vorhanden ist. Also eine, eine Diskussion, Entscheidungsprozesse in einer vertrauten Atmosphäre sind viel schneller, effektiver, effizienter als Entscheidungsprozesse in einer Atmosphäre des Misstrauens, wo jeder auf jeden aufpasst. Das heißt, für eine funktionierende Demokratie brauchen wir erstmal Vertrauensarbeit, eine Kultur des Vertrauens. Und das ist auch ein Prinzip von Takt des guten Lebens. Wenn diese Vertrauensda geschaffen ist, dann können wir mit den nächsten Schritten vorangehen. Der Mensch ist ein Gefühlswesen, also die Transformation da beginnen, wo die Menschen sind, bedeutet auch die Menschen als Gefühlswesen, das wissen wir von der Psychologie, dass äh, Gefühl und Emotionen unser Verhalten am stärksten äh, beeinflussen. Dann müssen wir vielleicht mit, diese, mit dem Lagerfeuer beginnen in der Demokratie. Und nicht mit der Powerpoint-Präsentation und jetzt wird die Entscheidung und es geht um Wettbewerb um macht, sondern woanders ansetzen. Das ist auch keine Erfahrung. Es gibt viele Menschen, die angesichts der Klimakrise ein großes Bedürfnis nach schnellen Lösungen haben, nach einfachen Lösungen haben, dass die Politik jetzt den großen Schalter umlegt. Wenn ich dir zuhöre, du sprichst von komplexen sozialen Prozessen, die auch Zeit brauchen. Warum ist das so wichtig? Der Faktorzeit? Nee, warum, die, warum es so wichtig ist, sich auf die komplexen sozialen Prozesse einzulassen und nicht von oben den Schalter Richtung Nachhaltigkeit umzulegen. Also der Weg, den ich hier beschrieben habe, ist, man braucht einen höheren Einsatz an Ressourcen am Anfang des Prozesses, um die Beteiligung zu schaffen, die Interessen zusammenzubringen. Aber der Weg danach ist viel leichter. Die Gefahr ist, wenn wir das schnell von oben nach unten durchsetzen, dass, wir, äh, am Anfang uns, äh, dass es am Anfang effizienter ist, aber später mit Konflikten zu tun haben, die äh, einen ganz anderen Ressourceneinsatz äh, benötigen. Und dann, wer sagt mir, äh, dass äh, also die Gefahr von Top-Down-Strategien ist, dass wir... Äh, eine Strategie legitimieren, die selbst Teil des Problems ist, äh, wer sagt mir, dass sich da äh, die Nachhalt das nachhaltige Interesse durchsetzt und nicht das nicht nachhaltige? Also wir legitimieren durch Top-Down-Strategien äh, einen Teil des Problems, weil genau durch diese Top-Down-Strategie sich bisher auch das Falsche durchgesetzt hat oder Scheinlösungen. Wie moderiert man aber auch dann in diesen komplexen Prozessen die Leitlinien so, dass am Ende echte Nachhaltigkeit rauskommt? Ähm, deswegen würde ich im Lokalen beginnen, weil äh, das Lokale beinhaltet auch eine äh, Reduktion von Komplexität auf eine andere Ebene. Das heißt, äh, wenn, wenn man von oben handelt, man hat eine große Komplexität und man tendiert dazu auch zu einer Arbeitsteilung. Ich beschäftige mich mit Umweltpolitik, mit Sozialpolitik und so weiter. Also irgendwo reduziert man die Komplexität immer oben, indem man sich spezialisiert auf bestimmte Themen. Weil dann verliert man den Blick für das Ganze. Es gibt Lobbyinteressen, ja, aber das Ganze. Meine Meinung ist, wir müssen irgendwo die Komplexität reduzieren, weil der Mensch selbst ein limitiertes Wesen ist, kognitiv. Das sollten wir auf eine andere Art und Weise machen. Lass uns mit der Transformation in der Straße beginnen, im Quartier. Da dürfen alle Themen an dem Tisch diskutiert werden, in was für eine Stadt wollen wir leben, wie wollen wir zusammenleben, welche Verkehrs wollen wir. Es gibt eine Überschaubarkeit und die Menschen kennen sich persönlich, weil sie im Alltag miteinander äh, verkehren. Und diese sich persönlich kennen, schafft eine Atmosphäre des Vertrauens, wo demokratische Prozesse es viel leichter haben, als da, wo es Anonymität entsteht. Da oben eine Entscheidung zu treffen, ohne zu wissen, was diese Entscheidung mit den Menschen lokal macht. Das ist so das ist vielleicht das falsche Beispiel, wie eine Bombe aus 3000 Metern runterwerfen, ohne zu wissen, was die Bombe runter macht. Ich habe keinen Kontakt zu den Opfern. Das heißt, da kann auch keine Empathie entstehen. In einem Quartier, wo die Menschen sich zu so Personen kennen, ist das anders. Also Komplexität wird reduziert, indem wir mit dem Lokalen beginnen. man kann unmittelbar erfahren, was Entscheidungen auch, wie sich Entscheidungen auswirken. Man kennt die Menschen, die da leben und Vertrauen ist auch eine Art und Weise, wie man soziale Komplexität reduziert. Dieses Vertrauen kann auf anderen Ebenen so nicht, nicht entstehen. Und, äh, und man hat die Möglichkeit, nicht über die Probleme zu reden, sondern direkt anzupacken und auch Selbstwirksamkeit zu erfahren als Bürger. Gleichzeitig, wenn man in einem Quartier Fehler macht, ja, wirken sich diese Fehler nicht auf der, auf der ganzen Welt. Wie wenn man oben in der WTO Entscheidungen trifft, dann ist diese Fehler global sondern im lokalen sind auch Reallabore, wo jeder von jedem lernen kann, so welche Fehler sollten wir nicht machen oder was klappt gut. Man schafft auch Vorbilder der Nachhaltigkeit auf diese Art und Weise, das heißt nicht alle Quartiere müssen das gleiche machen, aber wenn zwei, drei Quartiere eine Stadt geben, die andere Wege gehen, sich das anzuschauen, ist viel überzeugender und das mitzuerleben ist viel überzeugender als das darüber erzählen. Gibt es trotzdem auf der Bundesebene ähm, Regeln, Gestaltungen, die vorgenommen werden sollten, die dann für alle verbindlich sind? Also wenn man jetzt so ein Klimagesetz geben und Klimapakete und ähnliche Vorhaben denkt, oder sollte sich gänzlich der Prozess von unten nach oben gestalten? Also äh, es ist auch eine Form von äh, äh, es ist auch eine Entlastung, wenn es ein Gesetz gibt. Das heißt, es geht um die Rahmenbedingungen und äh, ohne Gesetze, äh, sieht Nachhaltigkeit so aus, dass ich in den Supermarkt gehe oder in die Geschäfte und selbst als Bürger für die Nachhaltigkeit zuständig bin. Das heißt, ich muss mir alle äh, Infos auf den äh, Produkten so durchlesen, woher kommt das Produkt, wie ist das Produkt gebaut, ist gesund oder nicht, äh, woher kommen die Rohstoffe. Also äh, wenn der Bürger und der Verbraucher für die Nachhaltige allein zuständig wäre, wie viel Zeit müssen die Verbraucher beim Einkaufen verbringen, um am Ende sicher zu sein, dass das, was sie gekauft haben, nachhaltig ist. Und es ist eine Entlastung, wenn man ein Gesetz hätte, das sagt, alles, was verkauft wird, muss nachhaltig produziert werden, nach bestimmten Kriterien. Dann muss ich mich nicht jedes Mal damit beschäftigen, sondern es gibt eine Entlastung. Das heißt, das Ziel muss immer eine Veränderung der Rahmenbedingungen sein. Aber meine Erfahrung ist, wir sind von oben nach unten bisher dann nicht sehr weit gekommen. 24 internationale Klimakonferenzen, wie sehr hat sich die CO2-Emissionen bundesweit reduziert? Nichts. Dann ist auch eine Notlösung sozusagen, dass wir andere Wege gehen müssen. Und durch den Druck von unten, also es geht, nicht nur, es geht nicht darum, dass der Verbraucher im Supermarkt nachhaltiger kauft oder dass wir die Quartiere ein bisschen nachhaltiger machen, sondern das Ziel muss auch sein, also die Transformation aus dem, aus dem Lokalen heraus, also nicht nur im Lokalen, sondern aus dem Lokalen heraus voranzutreiben, indem man eine neuartige Bewegung schafft, wo nicht nur soziale Bewegungen, NGOs, dazugehören, sondern auch die Nachbarschaften, das wäre eine ganz andere Kraft und dann mit diesem Druck wir die Rahmenbedingungen, die Gesetze, die Politik ändern. Äh, so Die Idee, dass äh, die, diese neuartigen Allianzen, eine Inspirationsquelle war äh, ein Buch Rebellische Städte von einem englischen Geograf, David äh, habe ich einen Lapsus. Auf jeden Fall so in Lateinamerika beschrieb er in seinem Buch, dass Gewerkschaften äh, bei Protesten, bei Streiks äh, Allianzen gebildet haben mit den Nachbarschaften um die Betriebe herum und dass diese Form von äh, unkonventioneller Allianz äh, eine Kraft entwickelt hat, die sich sehr erfolgreich durchgesetzt hat. Äh, in den Nachbarschaften haben die Menschen eine Kompetenz, Sie kennen den Alltag, sie kennen die Bedürfnisse der Menschen, die da leben. Diese Kompetenz ist oft bei den Verbänden, bei den NGOs, bei den Umweltinitiativen nicht vorhanden. Sie kommen in die Quartiere rein und denken, das ist das Beste, ohne sich mit den Bedürfnissen der Menschen auseinandergesetzt zu haben. Und das kann auch schief gehen, weil sich die Menschen dann fremdbestimmt fühlen und nicht wertgeschätzt fühlen. Diese gleiche Augenhöhe muss auch in den Verhältnissen zwischen Bewegungen und äh, Menschen vorhanden sein. Also was wir bei der Modernisierung kritisieren, müssen wir selbst vorleben. Und da muss man auch den eigenen Habitus hinterfragen. Also eine, eine Sache ist, ob ich de über Demokratie rede und Vielfalt, und eine Sache ist, ob ich Demokratie und Vielfalt vorlebe, das miteinander teile. Also was ich nicht glaube, ist, dass Fortschritt äh, uns in der Transformation weiterbringt. Also Elektroauto ist für mich eine Schein ja, ist ja ja. Elektroauto ist für mich eine Scheinlösung, ist eine Beruhigungspille und die Alternative zum Auto kann nicht das Auto sein in einer anderen Form. Ja. Es gibt im Moment weltweit eine, eine Milliarde, 1, also 1,1 Milliarden Autos, die unterwegs sind. Wie möchte man diese Autopark mit Elektroauto ersetzen? ohne sich die Frage zu stellen, woher kommen die Rohstoffe und äh, welche Kosten, aber also, auch da leben wir auf Kosten anderen. sondern Ich glaube, dass das Ziel der Transformation äh, eine Reduktion des Konsums sein muss, unter der Bedingung, dass Privilegien und Kosten der Entwicklung umverteilt werden, dass da eine Umverteilung stattfindet. Und Sozialungleichheit ist ein großes Hindernis in der Transformation, also Menschen teilen miteinander, wenn eine Form von Gleichheit ist, äh, gleich und gleich gesetzt sich gern. Und das ist auch in den Quartieren ein Problem, reiche Leute bleiben unter, unter sich, die Akademiker unter sich und die anderen unter sich. Äh, das heißt, wenn wir an Transformation denken, müssen wir uns überlegen, wie können äh, Formen des Ausgleichs in der Kommunikation stattfinden, sodass die Leute, die selbst zu äh, betreiben, oh, ich kann nicht gut reden, ich bleibe lieber zu Hause, äh, sich wertgeschätzt fühlen und äh, ja, wenn sie teilnehmen, dass sie nicht äh, sich die Akademiker anhören müssen, sondern das Gefühl haben, so, wir werden ernst genommen und unsere Perspektive wird ihr einbezogen. Also wir brauchen Formen des Ausgleichs in unseren Prozessen der Transformation und nicht eine Reproduktion von sozialen Ungleichheit. Darüber sollte man sich Gedanken machen. Aber ich stelle mir die Frage, so ganz ohne Konflikt wird es ja an manchen Stellen nicht gehen. Also wenn jemand per se am Auto festhalten will... Ja, äh, ohne Konflikt geht es nicht. Trotzdem finde ich wichtig, dass auch eine Reflexion innerhalb der Bewegungen stattfindet, weil ich manchmal auch in alternativen Bewegungen äh, Kulturen äh, gesehen habe, eine Revolution der dominanten Kultur gesehen habe. Also in einer alternativen Bewegung zu sein, bedeutet nicht, dass man da keinen Wettbewerb oder keine Machtdynamiken erlebt oder keine Gruppendynamik wie wir und sie, in und outgroup. Und ich finde, wenn wir die Transformation wollen, dass wir uns auch über Sozialpsychologie ja, Gedanken machen und nicht nur über das politische Ziel. Der Weg ist das Ziel. Und der Weg betrifft nicht nur Demokratie und so, sondern auch die Art und Weise, wie wir miteinander innerhalb von Bewegungen auch umgehen, ob wir da Wertschätzung erfahren äh, oder etwas anderes. Ja. Äh, also diese, äh, die Modernisierung, die Globalisierung ist manchmal auch in dem habitus von Menschen, die auf der Seite der Alternativen sind. Das muss reflektiert werden. Du hast mal gesagt, also wenn man Freiräume schafft, zum Beispiel in ja. der Stadt, dann passiert da nicht automatisch Nachhaltigkeit, sondern es werden auch kulturelle Muster reproduziert. Wie, wie kann man damit umgehen? Ja, dann ist in der Tat eine interessante Erfahrung. Also, wenn wir Freiräume in den Quartieren machen, in denen die Straße autofrei ist und da darf jede Nachbarschaft selbstentwickelte Konzepte des guten Lebens erleben, dann bedeutet diese Freiheit nicht, dass die Leute daraus die Revolution machen und alle Probleme lösen, sondern meine Erfahrung ist, sie machen daraus ein Quartiersfest ja, und essen zusammen. Das heißt, die kulturellen Muster, die einen Tag vorher gültig waren, werden auch in dem Freiraum reproduziert und nicht verändert. Also man kommt immer in die vertraute mentale Kategorien rein. Und ich habe mir also tatsächlich die Frage gestellt, wie kann diese Selbstzensur, ich darf jetzt hier nichts nicht rebellieren oder nichts Subversives machen, obwohl ich den Freiraum habe und mich jeden Tag so über viele Dinge ärgere, warum nutze ich nicht die Freiheit, um diese Ärger Ausdruck zu, zu verleihen und eine andere Politik hier zu machen, warum passiert das nicht? Und ich fände interessant, da zum Beispiel mit Künstlern zusammenzuarbeiten, die diese, die, die mentalen Räume des Möglichen erweitern. Weil diese Räume manchmal, die mentalen Räume, wie können wir Freiheit nutzen, bei den Menschen sehr eng gebaut sind. Also, wie kann man diese mentalen Räume erwarten, wie kann man die Köpfe dekolonisieren? Vielleicht in der Zusammenarbeit mit der Kunst. Also, ich denke an Wochenklausur zum Beispiel in Wien. Sie machen Sorge. Der Künstler denkt immer, ich darf Dinge machen, die die Bürger für sich selbst nicht in Anspruch nehmen, die Freiheit der Kunst. Ja, und wenn Bürger einen ausbesetzen, ist das ein Verbrechen sozusagen und wird entsprechend verfolgt. Wenn ein Künstler einen ist das eine künstlerische Aktion. Und Wochenklausur versucht diese künstlerische Freiheit zu nutzen, um neue Akzente zu setzen, um die Zensur des Bürgers sozusagen ein bisschen umzugehen, mit dem Bürger zusammen. Äh, im Alltag, auch wenn wir die Freiheit haben, tendieren wir, wie Automaten uns zu bewegen. Wenn wir zehn Jahre lang immer das Gleiche jeden Tag gemacht haben, machen wir nicht das Gegenteil, wenn wir einen Tag aus dem Gefängnis austreten, sondern wir sehnen uns nach dem Gefängnis und der Ordnung. Das heißt, ein Tag des guten Lebens ändert das eben auch nicht, aber macht als Reallabor mag solche Mechanismen auch sichtbar und dann kann man darüber reden und sich Gedanken machen, so wie kann man da ansetzen. Und da wird auch die Macht der Kultur äh, sichtbar. Das heißt, wir haben hier in Deutschland keine Diktatur, aber es gibt eine Kultur, die sehr stark verwurzelt ist und auch durch die Massenmedien, die Bildungsinstitutionen verbreitet wird. Also diese Mechanismen zu erkennen, ist für die Transformation sehr wichtig und auch die Zusammenarbeit. Also ich äh, habe auch bei Attack Deutschland schon vor 16 Jahren Kulturattack gegründet. Äh, das heißt, ich sehe so große Potenzial in der Zusammenarbeit zwischen politischer Bewegung und äh, Kultur und Kunst, äh, auch weil manchmal die politische Bewegung auch eine Blase für sich sind und äh, der kunstschlägliche äh, Betrieb äh, ganz andere Möglichkeiten hat, um Dinge auszuprobieren, mentale Möglichkeiten zu erweitern oder äh, Dinge auch zu hinterfragen. Äh, in Berlin habe ich eine Initiative zu der Nachbarschaft eingeladen, wem gehört die Stadt, äh, weil in der Nachbarschaft äh, das Thema Wohnpolitik, Gentrifizierung sehr stark äh, gefühlt würde. Und dann waren am Ende dieses Treffens viele Anwohner erschreckt wegen der Sprache, mit denen ihre eigenen Interessen zum Ausdruck gebracht worden sind. Also ich bin auch kapitalismuskritisch, aber die Sprache, die da verwendet worden ist von dieser Initiative, wem gehört die Stadt, war so, dass die Leute das Gefühl hatten, es geht hier um eine Ideologie, es geht hier um eine Subkultur, die sich selbst reproduziert auch selbstbezogen ist und es geht nicht wirklich um meine eigenen Ängste und Interessen. Und das wird zu wenig reflektiert, äh, ja, also man, man pflegt sozusagen die eigene Subkultur in einem Kreis, der sehr vertraut ist, man hat keine Erfahrung, wie man, sich, wie man aufeinander wirkt mit der eigenen Symbolik, mit der eigenen Sprache, so, und das spielt eine wichtige Rolle. Äh, weil sie werden, also man wird sich mit, dem, mit den guten Zielen ja, Gerechtigkeit, Solidarität, die ich teile, auf diese Art und Weise kommt man nicht weiter, sondern man bleibt unter sich. Da sind die Bösen und wir wissen, wie es zu laufen hat. Ja. Vielen Dank. Gerne.